Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, Rizzo How to? Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte zum Caesar Salad heute. Caesar Salad habe ich schon gekocht, habt ihr gesehen. Oder zubereitet. Halt, äh, in dem Fall, kleine Geschichte, ist eine sättigende Vorspeise. Ich mag sie ganz gern, wenn ich mal äh, ja, in Hotels oder Restaurants unterwegs bin. Dann esse ich gerne mal einen Caesar Salad, weil der ja, verschiedene Interpretationen natürlich auch hat. Äh, zur Geschichte, Caesar Salad hat nichts mit dem großen Imperator zu tun. 1924 äh, gab es einen jungen Typen, Alex Gardini, der hatte einen Bruder äh, und der hatte das Caesar Palace in, in Mexiko, in Tijuana, äh, als Restaurant gehabt. Und äh, die wollten wohl mal irgendwie eine Feier machen und äh, der Alex, der hat äh, in seinen Prüschlangen geschaut da. Und da gab es eben halt nur den Römersalat, da gab es nur Ei, da gab es nur Parmesan, Oliven, Zitronensaft. Ein äh, bisschen Pfeffer hat er noch gefunden und trockenes Brot. Und daraus hat er im Prinzip äh, den Caesar Salad entwickelt. Ne? Und der kommt wohl so gut an, dass sein Bruder ihn dann definitiv in sein äh, Portfolio aufgenommen hat im Restaurant. Er hat ihm die Namensrechte überlassen und somit hieß es dann Caesar Salad läuft. Ne? Äh, genau. Verschiedene Köche haben dann ein bisschen drin rumgefallen. Da gab es noch ein bisschen Anschoves und Wustersoße halt äh, in dem Dressing halt mit dazu und äh, einer der geilsten Salate, die ich kenne. Also ciao, euer Rizzo.